ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2 Nachwahl einer Schriftführerin mit Ablauf des 31. Oktober hat wie wir wissen Frau Cadenas ihr Mandat hier niedergelegt. Es wird Ihnen nun mit der folgenden Drucksache 193922 vorgeschlagen die Abgeordnete Frau Faulhaber. Verstehe ich. Hier fehlt noch etwas. Für was bitte vorgeschlagen? Bitte? Okay. Für die hier oben vorgeschlagen. Es werden weitere Vorschläge gemacht? Das ist nicht der Fall. Wer dafür ist, dass Frau Faulhaber hier oben Platz nehmen darf demnächst. Bitte das Handzeichen. Dankeschön. Ist jemand dagegen? Stimmenthaltungen? So wird beschlossen. Frau Faulhaber demnächst. Herzlich willkommen.